Oh, da kriegst du echt einen Vogel hier. <lacht> mein Gott. Da sind wir tatsächlich schon beim vierten? Schöne neue Welt. Ja. Pff. Vielleicht an Literatur angelehnt, vielleicht frei erfunden, man weiß es nicht. Oh mein Gott, der hat Aua gemacht. Schöne neue Welt. Seichter Einstieg, seichter Drive. Äh, ich habe gerade tatsächlich einen anderen Song im Kopf. Ja, schöne neue Welt. Motto: Wir sagen Vorsicht. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Relativ armselig, was die Double Bass da macht. Entspannter Genuss im Überfluss, ich meine allein für die Zeile, grandios. Deswegen, ich würde sagen, gutes Intro, relativ abgeflacht in der Mitte und hinten draus einfach desaströs. Das ist, wenn ein Indie-Type versucht, irgendwie hinten raus einen, einen Heavy-Metal-Part einzubauen und das Ganze im Framework von electropunk punk äh, und tatsächlich eher der Vers treibt den Song voran. Wir haben zwei verschiedene Vers-Strukturen, zwei verschiedene Vers-Muster, wie wir da wirklich rangehen, und es kommt am Ende tatsächlich überhaupt kein Brett zustande. Vielleicht findet das Song Liebhaber. Ich denke, er, er wird in dem großen Tal der Belanglosigkeit verschwinden. Ich würde trotzdem drei von fünf Sternen geben am Ende des Tages. an die Grenzen getrieben, aber es hat keinen Drive.